Hallo, ich bin schon wieder, einer von den Grid Elements 2.0 Leuten. Ihr seid damals diejenigen gewesen, die gesponsert haben. Dafür herzlichen Dank. Da ist eine ziemlich große Summe zusammengekommen. Fanden wir ziemlich gut. Äh, inzwischen hat sich noch einiges getan. Wir haben so ein wunderschönes Schild hier geschenkt bekommen von Bitmotion. Dafür auch herzlichen Dank. Auf den Developer Days gab es ein Handtuch als beste Extension ausgezeichnet. Das war auch eine ganz tolle Sache. Aber wir bleiben natürlich nicht untätig. Dieses Mal wird es ein neues Projekt geben, das nennt sich Theme Packages. Und worum es dabei geht, das gucken wir uns am besten jetzt da hinten an. Ihr kommt einfach mal mit, Petra hat da nämlich was vorbereitet. Hallo, ich bin Jo. Hallo, ich bin Petra. Ich zeig euch, wie das mit den Theme Packages funktioniert. Das ist die Petra. Die Petra möchte eine Website bauen und dazu nutzt sie TYPO3. TYPO3 ist ein Content-Management-System. Damit kann man einfach Inhalte für so eine Website pflegen und viele Funktionen einbauen, die man auf einer Website braucht. Und damit das alles nachher hübsch aussieht, muss man die Inhalte, die aus dem TYPO3 rauskommen, verpacken. Und das ist gar nicht so einfach. Die Petra kann eigentlich ganz gut einpacken, aber weil die Inhalte so eine ungewöhnliche und komplizierte Form haben, dauert das ganz schön lang. Die Petra gibt sich richtig viel Mühe, aber am Ende sieht es nicht so schön aus, wie sie das eigentlich wollte. Sie ist sehr unzufrieden und überlegt sich schon, ob sie nicht besser ein anderes System verwenden soll. Jetzt kommt ein Karton. Das heißt Karton. Jetzt kommt ein Karton. Jetzt macht die Petra einen neuen Versuch. Sie benutzt immer noch Typo 3, um ihre Website zu bauen. Aber damit die Inhalte nicht mehr so eine komplizierte Form haben, macht sie eine Themebase drumherum. Eine Themebase ist wie ein großer Karton. Die gibt's in verschiedenen Sorten, zum Beispiel mit Bootstrap oder Foundation. Und da kann man dann die Inhalte aus dem Typo 3 reintun. Aber selbst wenn sie innen ganz krumm und schief sind, sieht das Außen immer ordentlich aus. Bootstrap oder Foundation sind sogenannte Frameworks. Die bestehen aus verschiedenen Teilen wie CSS, HTML und JavaScript. Das sind Dinge, mit denen man die Inhalte einer Website gestalten kann. Und so ein Framework ist ein Baukasten mit vielen vorbereiteten Funktionen. Die Petra kann die Inhalte so viel besser verpacken. Das sieht man sofort und es geht gleich viel schneller. So hat die Petra ruckzuck ein Introduction Package gebaut. Das kann sie nun dem Joe zeigen und der Joe freut sich, dass das so gut geklappt hat. Da hat der Joe gleich einen neuen Vorschlag. Er fragt die Petra, ob sie nicht auch andere Verpackungen für den Karton hat. Und weil die Petra sich mit dem Einpacken richtig gut auskennt, hat sie natürlich eine Idee für eine schöne Gestaltung. Die ist viel bunter und nicht so gleichmäßig wie die vom Introduction Package. Aber sie kann den Karton genau so einfach damit einpacken. Denn sie benutzt einfach ein Design Theme dafür. Damit kann sie sogar das Introduction Package weiter benutzen und packt es einfach zusätzlich mit einem neuen Theme ein. Solche Design-Themes gibt es kostenlos oder zu kaufen. Und sie passen immer zu einer Theme-Base mit Bootstrap oder Foundation oder einer anderen Basis. Die Petra freut sich, dass das so einfach geht und zeigt dem Joe, was sie gemacht hat. Und dem Joe gefällt die neue Verpackung. Okay, ihr habt jetzt gesehen, was wir mit den Theme-Packages vorhaben. Wir haben dazu auch schon mal ein bisschen was angefangen, nämlich auf den Developer Days, da gab es einen Workshop, der hieß Kickstarting Grid Packages. Und die Leute, die da gewesen sind und auch ein paar andere, die auf dem paar Days waren, die habe ich mal zum Thema Theme Packages gefragt und ihr könnt euch jetzt mal anhören, was sie so zu sagen haben. Ja, wir finden die Idee mit den Grid Packages sehr gut, weil es uns die Möglichkeit gibt, uns von Kunden zusätzliche Layout-Möglichkeiten äh, und Webseiten anzubieten, yeah, auf denen sie dann ihre eigenen Projekte so aufbauen können und also es letztendlich für den, den Einstieg in Typo3-Projekte oder in ihre eigene Webseite sehr viel einfacher zu machen. Ich meine, es ist großartig um, für die Leute, die die Typo3 wollen, aber es also ist auch für die Entwickler, die die Test-Ambienten oder die Regenzen haben, A basic structure, how they could do it. Also die Idee finde ich super, dass, dass, dass man wirklich so versucht, sage ich mal, ein paar Leute wieder mit ins Boot zu holen, die eventuell Typo 3 nicht mehr in Betracht gezogen haben als, als Content Management System und auch, sage ich mal, dass, das an Möglichkeiten aufzuzeigen, was da die ich sage es immer wieder so, zum, zu jedem Kunden, eigentlich kannst du damit fast alles abbilden. Of course, we, we miss, uh, sometimes just look for extensions that uh, just install everything on HTML or just elements and I don't find anything for bootstrap or just foundation. Uh, you just have to create it by, uh, yeah, from scratch. Uh. I really appreciate the idea of Pinterest packages. Because um, people need that, uh, and comparing to Chomar, they have a lot of design packages available. And with just Google, you, you get thousands of possibilities. And Type 3 should have something like that. I'm totally behind crowdfunding a Type 3 Theming Extension because it's time that Type 3 gets its Theming standard. Super Spaß gemacht. Okay. War mein erstes Mal. Und was hältst du von dem, von dem äh, Theming-Ansatz an sich, wie wir das mit Crowdfunding vorhaben? Okay. Ich glaube, wir haben eine Menge geschafft, wir sind viel weiter, ganz ein ganzes Stück weiter gekommen und äh, da werden wir alle von profitieren in Zukunft. Ja, also mit Teams hat man jetzt wahrscheinlich zukünftig die Möglichkeit, verschiedenste Frameworks zu nutzen und einfach Layouts. Ganze Distribution, was immer im Endeffekt erzeugt wird, problemlos im Backend einzubinden und so neuen Anwender bei TYPO3 wirklich ideale Möglichkeiten zu bieten, neu einzusteigen. Ich denke, wir brauchen Themes, genau. weil wir damit die Entwicklungsgeschwindigkeit von neuen Webseiten enorm mhm. beschleunigen und viele Sachen wirklich standardisiert besser handeln können als ohne Themes. Ich finde ich extrem super, weil das endlich das Screening-Problem für TYPO3 löst. Und arbeite deswegen auch ganz begeistert mit. Willkommen auf dem Grid Elements und Teams Coach Sprint in saal Wir haben uns am Wochenende jetzt zusammengefunden, um die ganzen Dinge rund um Grid Elements und Teams mal zusammenzufassen. Und ja, willst du kurz was dazu sagen? Ja, also ich fand es auch schon ganz interessant, wann das hier in Ursprung genommen hat. Und zwar bei den Dev Days. Ja, zum Dev Days habe ich Joe, der jetzt hinter der Kamera steht, kennengelernt, der ja sehr viel um Grid Elements rumgemacht hat zusammen mit Petra. Und wir haben uns Ideen zusammengeworfen aus Grid Element Packages oder the Themes, was ich schon angefangen hatte. Und beides zusammen gibt ein wunderschönes Framework, mit dem man zum Beispiel Bootstrap-Seiten sehr schnell bauen kann. Damit wir auch noch andere, die dieselben Ideen hatten, mit ins Boot nehmen, zum Beispiel ein Klaus Du aus wo auch immer, keine Ahnung, muss ich ja rausschneiden. Aus Dänemark. <lacht> Äh, haben wir auch mit denen sehr lange gesprochen und so wird es die nächste Integration von Flux in Grid Elements geben, so dass wir da auch die Kreativität mit nutzen. Genau. Ja, also ich hoffe, das geht weiter so. Das war jetzt super interessant, spannend auch alles zu beobachten und von daher toll, toll, toll, wie es weitergeht. Und wir zeigen euch jetzt mal schnell das Team. <lacht>